So, ich würde sagen, jetzt sind wir im zweiten Arbeitszimmer von Josefa. <lacht> äh, sag uns einmal ganz kurz, wen haben wir hier? Das ist ähm, GK Equigrip Simple Smile. <lacht> also GK Equigrip kommt eben von dem Dr. Gerd Kellner, der ähm, auch das Therapiezentrum erschaffen hat und dem dieses Pferd, dieses tolle Pferd gehört. Okay, und du zeigst uns jetzt mal so ein bisschen, was du mit deinen magischen Händen, also bei Menschen würde man, glaube ich, manuelle Therapie sagen, oder? Ja, ja. Physiotherapie, Massagen, manuelle Therapie. Ganz kurz vielleicht für jemanden, der es nicht versteht. Ich kann mir immer nicht vorstellen, wenn ihr sagt, das Becken ist ein bisschen schief. Ich meine, so ein Pferdebecken, ne, das ist ja, boah, das ist ja, ja ein echter Knochen, das ist ja... Können da diese kleinen hier zarten Fingerchen wirklich was bewirken oder was genau machst du? Also ähm, dadurch, dass ich das halt schon viele Jahre mache, habe ich glaube ich auch gewisse Kraft in den Fingern. Die, braucht man, schon, die brauchst also du schon, also um den Muskel wirklich richtig gut zu bearbeiten, braucht man schon ordentlich Kraft, also Kraft und Gefühl vor allen Dingen auch. Du musst die Verspannung ja schon erspüren mhm. und die musst du dann auch mit deinen Fingern und den bestimmten Griffen lösen. Was sind die Hauptstellen am Pferd, die bearbeitet oder behandelt werden? Also das Genick ist oft ein Problem beim Pferd, ne, weil ähm, viele es gibt ja Pferde, die sich auch gerne ins Halfter hängen mhm. und tatsächlich, tatsächlich dann auch hier oben im Nackenband und äh, im Genick wirklich Probleme kriegen. Mhm. Von daher ähm, behandle ich viel das Genick mit. Also ich, immer einmal das ganze pferd durch und dann gucke ich eben wo sind die baustellen wo sind die probleme natürlich auch muss man sich einmal anhören was was los ist mit dem pferd wenn man ein pferd bekommt ähm, und ich behandle auch sehr viel den hals ne, und mhm. hals und schultermuskulatur weil gerade ähm, wenn man diesen muskel hier hat und dieser äh, Muskel ist dafür zuständig, die Schulter mit zu bewegen und dass alles beweglich ist. Und wenn der extrem fest ist, kann die Schulter und das Ganze sich auch nicht mehr richtig bewegen. Das heißt, es geht auch immer auf das Pferdebein an sich. Mhm. Ne? Wenn die Schulter sich nicht richtig bewegen kann, nicht elastisch ist dann, und die Muskulatur das festhält, dann ist die Landung natürlich dementsprechend schmerzhafter. Ne? Weil die Schulter gerade in der Landung, wenn ein Pferd landet nach dem Sprung, muss ja beweglich sein. Ja. Ne, sonst heißt, wenn du sagst, du behandelst den Muskel, was machst du? Du massierst ihn? Ich massiere ihn. Also ich versuche schon, ähm, da richtig reinzugehen und ähm, den Muskel zu bearbeiten, ne? diesen, ganzen, diesen ganzen Trakt hier. Ne? Mhm. Und ähm, der muss man, den muss man schütteln und bewegen können. Mhm. Wenn das nicht der Fall ist, dann muss man da natürlich ganz schön lange dranbleiben, damit der Muskel anfängt loszulassen. Und wie, was heißt lange? Dann massierst du auch schon mal so eine Viertelstunde am Stück? Ja, also wenn das richtig doll fest ist, also es kommt ja immer ans Pferd, aufs Pferd drauf an, genauso mhm. wie bei Menschen auch, wenn der Nackenmuskel fest ist, dann musst du eben gucken, es ist keine Zeitangabe in dem Sinne, sondern man muss einfach spüren, wann lässt der Muskel nach? Mhm. Ja, wann fängt das Pferd an zu kauen, wann äh, hast du was gelöst, sag ich mhm. mal. Ne? Ich nehme an, der Rücken, das ist doch wahrscheinlich dein Hauptarbeitsort, hätte ich fast gesagt. Ja, auch. Also ähm, es gehört ja alles mit dazu. Und ähm, ich bin leider ein bisschen klein. Ich brauche für jedes Pferd immer einen Hocker. <lacht> Und es ist auch generell besser, man behandelt das Pferd von oben. Ich finde es auch ziemlich cool, wenn ich hier rangehe. Und dann tastet man eben halt einmal die ganzen, ganzen Wirbel durch. Ne? Man guckt, äh, wo sind die Verspannungen, wo ist das Pferd äh, empfindlich wo kann ich ansetzen, ist das Pferd beweglich im Rücken, ist es... Ähm, Was hast du jetzt gemacht? Das so. Sind zum Beispiel so genau, das sind solche ähm, Mobilisationstechniken, sage ich mal. Ähm, wo du merkst, wie beweglich ist der in der Rücken, Das ne? es sind bestimmte Reflexpunkte, die du dann drückst, um zu sehen, ähm, wie beweglich ist das Pferd, kann es sich überhaupt bewegen, sind irgendwo äh, Probleme in der Wirbelsäule. Du merkst es auch schon an der Muskulatur, ähm, wenn die Muskulatur neben der Wirbelsäule extrem fest ist, dann hast du da auch logischerweise deine Probleme. Und diese riesigen Muskeln, das sind ja wirklich richtig Kannst du die tatsächlich lösen oder geht all das wahrscheinlich nur in der Kombination mit Aquatrainer, Reiten, Longieren etc.? Also wenn ich ein Pferd bekomme, dann versuche ich das immer vorher zu behandeln, bevor ich es in Aquatrainer stelle. Also ich passe es einmal durch, um zu gucken... Wenn es dann im Aquatrainer ist, ist es ja eine bestimmte Mobilisation, die das Pferd machen muss. Also durch die Bewegung im Wasser mobilisiert, mobilisiert sich das Pferd ja auch. Und wenn ich die Muskulatur vorher locker mache, habe ich natürlich einen größeren Effekt, mhm. wenn die dann im Aquatrainer sind. Von daher löst es natürlich auch die Muskulatur. Aber ich selber gehe auch viel einfach hier dran an die großen Muskeln und bearbeitet die genauso wie beim Menschen auch. Also mhm. es ist nichts anderes. Die Muskulatur ist genau die gleiche. Und du hast mhm. ja auch mal Menschen, die extrem groß sind, wo du als kleiner Therapeut auch zusehen musst, dass du da dran kommst. Jetzt nehmen wir einfach mal an ein paar von unseren Zuhörern, Zuschauern. Viele haben sicher ein Pferd und würden auch gerne mal fühlen. Gibt es sowas, dass du sagst, oh, das kann man als Pferdebesitzer auch ohne Erfahrung machen oder sagst du lieber Finger weg? Es gibt viele Techniken, die die Pferde gerne mögen. Wo ich, wo ich auch meinen ähm, Pferdeleuten, wo ich hinfahre oder die auch hierher kommen, immer äh, Hausaufgaben, sage ich mal, mit aufgebe. Ja. Äh, man kann zum Beispiel wirklich hier hinten an die Schweif rüber gehen und kann anfangen, das Pferd zu schütteln. Ja, das ist immer, ähm, sieht man ja schon, das geht immer bis vorne durch. Man hat immer eine gewisse Mobilisation. Hier ich fasse nicht richtig auf. Ne? Das Nein, hier Draußen ist natürlich auch nicht so einfach, aber ähm, das sind so Sachen, die kann man immer machen mit dem Pferd, man kann es mobilisieren, man kann ähm, die Muskulatur generell einfach durchtasten und so ein bisschen, wo man merkt, oh da ist das Pferd, jetzt fängt sich schon an zu kauen, mhm. hier ist das Pferd empfindlich, hier kann ich ähm, einfach rangehen und so ein bisschen die Muskulatur mit massieren, das da kann, nicht, nichts da kann man machen. nichts falsch machen, gar nichts, man kann auch hier vorne an die Halsmuskulatur gehen und einfach hier wirklich mal so ein bisschen anfangen diesen großen Muskel zu bewegen. Damit kann man überhaupt nichts falsch machen. Ne? Also das ist, oder Was auch eine schöne Auf, äh, Aufgabe für Pferdebesitzer sind, die gerade nicht so viel Ahnung davon haben oder gerne was machen wollen zu Hause, ist Hautrollen. Man kann die Haut abziehen. Ne? Das finden die Pferde. Und wenn die, wenn die wirklich das sieht aber ziemlich grob aus. Ja. Aber ist nicht grob. Sie ne? Man löst die einfach die, die Haut von dem Bindegewebe. Und wenn ein, Muskulatur, ein Muskel ziemlich fest ist, dann ist die die Bindegewebsstruktur auch fest. Das heißt, wenn ich die Haut ein bisschen ziehe, löse ich natürlich das Bindegewebe und löse auch damit natürlich so ein bisschen die Verspannung. Ja, das sind so Sachen, die kann man eigentlich gut zu Hause machen und wo man nicht viel falsch machen kann. Und das spürst du am nächsten Tag beim Reiten, wenn du ja. einen behandelt hast? Spürst ja. du wahrscheinlich ja. sofort? In der Physiotherapie ist es ein bisschen anders als in der Osteopathie. Ich sage meinen Leuten immer, sie sollen die Pferde bewegen nach dem Anschluss von der Behandlung, dass mhm. sie eben nicht so Muskelkater bekommen. Und ähm, man muss eigentlich am nächsten Tag, wenn man das Pferd reitet, ähm, schon eine Lockerung oder eine Besserung merken. Das ist schon, kann natürlich auch mal sein, wenn ein Pferd extrem fest ist, dass es am nächsten Tag Muskelkater hat. Mhm. Ähm, aber in der Regel ähm, laufen die eigentlich schon auch lockerer und besser. Mhm. Ja. ja, super. Schnellkurs Physiotherapie. Vielen ja. Dank dafür. Nicht zu danken.